Bei der Femtolasik wird ein dünnes Hornhautläppchen, der Flap, mit Hilfe eines Femtosekundenlasers präpariert. Der Flap wird anschließend zurückgeklappt und die darunterliegenden Hornhautschichten mit einem excimer Laser computergesteuert abgetragen. Im Anschluss wird der Flap wieder geschlossen. Er dient als körpereigener Verband.